Botschaft in fünf Teilen Was der Mensch in der Sterbephase und nach dem Tod die Seele im Jenseits erleben Teil 1 Teil 1 enthält noch folgende Themen. Wie eine geistig gereifte Seele vorgeht, wenn sie sich aus dem physischen Körper zurückzieht Freie Entscheidung jeder Seele wie lange sie im Körper verbleibt Warum der Mensch nur eine begrenzte Lebenszeit hat Woran erkennt eine geistig erwachte Seele? dass ihr Leben im gebrechlichen Körper nicht mehr lohnenswert ist. Wieso einzelne Zellverbände separat zum Ober- und Unterbewusstsein Lebensspeicherungen aufnehmen und warum diese Informationen einer geistig reifen Seele noch vor dem endgültigen Verlassen aus ihrem Körper sehr wichtig sind. Warum viele Menschen abgestumpft, herzenskalt und gefühllos leben. Gleichgesinnte herzliche Menschen zu finden ist wie eine Nadel im Heuhaufen zu suchen. Wie der Magnetismus auf eine entkörperte Seele wirkt, wenn der Mensch stark weltbezogen lebte – Erklärung des Magnetismusgesetzes Was ist Unterbindung zu verstehen und wie wirkt sie sich aus? Was bewirkt eine religiöse Gebundenheit? Schilderung über die menschliche Erleuchtung bzw. wie das langsame Vortasten in den Liebestrom Gottes geschieht. Was erlebt eine geistig unwissende Seele, die sich nicht von einem Angehörigen lösen will? Warum kommen verstandesbezogene Gebete beim Gottesgeist nicht an? Keine Befürwortung des Gottesgeistes für Lebensverlängernde Maßnahmen. Meinen Liebestrom kannst du, Künder, wieder nach meinem göttlichen Willen in deinem Inneren empfangen. Heute habe ich dir über deine Seele das geistige Bild übermittelt, wie sich bei einem alten und bereits energieschwachen Menschen die Seele aus dem Körper herauszieht. Dieses kurz in dein Oberbewusstsein eingeblendete geistige Bild möchte ich mit meinen begrenzten Möglichkeiten im menschlichen Leben beschreiben. Die Übermittlung überlasse ich einem himmlischen Lichtboten, der schon die vorherige Botschaft aus meinem universellen Herzen, der Urzentralsonne, an dich bzw. euch innere Menschen, die ihr täglich auf mich herzlich gerne ausgerichtet seid, weitergeleitet hat. So übergebe ich nun mein Lichtwort dem himmlischen Boten der göttlichen Liebe, der nach meinem Willen befugt ist, sich dir mitzuteilen. Mit dem Liebelichtstrom aus meinem zentralen universellen Sonnenherzen möchte ich euch in dieser schweren irdischen Zeit auf eurem lichtarmen Planeten des Fallseins, außerhalb des himmlischen Seins, noch mehr berühren. Darum kommt öfter zu mir in euer Inneres, damit ich euch von dort vermehrt aufbauende und stützende Lebenskräfte übertrage. Das ist mein sehnlichster Wunsch für euch. Weil ich euch helfen und fürsorglich für euch das Beste möchte doch ihr selbst bestimmt frei für euch, ob ihr meinem guten Rat folgen wollt. Sein Liebe-Lichtstrom aus der größten universellen Quelle versiegt nie, und wenn ihr aus ihr trinkt, dann beschenkt sie euch mit vermehrten Lebenskräften. Dies geschieht heute wieder beim Künder, der über mich, einen himmlischen Lichtboten, das göttliche Lichtwort vereint mit seinen Liebekräften aus seinem universellen Herzen empfängt. So kann ich vom Gottesgeist für euch innere Menschen wieder eine Lichtbotschaft weiterreichen, in der er schildert, wie sich bei einem Menschen höheren Alters die Seele aus seinem Zellkörper immer mehr zurückzieht bzw. was der Mensch und seine Seele in der Sterbephase erleben. Viele Menschen, die sich fortlaufend geistig orientieren und aufgeschlossen für neue Informationen über kosmische Geschehnisse sind, freuen sich, wenn sie vom Gottesgeist tiefgreifende Erklärungen über noch unbekannte Lebensvorgänge im physischen Körper erhalten. Das ist aus himmlischer Sicht verständlich, weil sie dies betrifft und ihr menschliches und seelisches Bewusstsein erweitert. Darum freuen sich manche sehr, wenn ihnen wieder kleine Wissenströpfchen vom Gottesgeist zum besseren Verstehen des menschlichen und seelischen Lebens in die Hände fallen und sie dadurch einen größeren geistigen Überblick vermittelt bekommen. Das heißt. Durch das Wissen um die unsichtbaren und ihnen unbekannten Geschehnisse ist es ihnen möglich, sich ein genaueres Bild über ihr derzeitiges Leben im physischen Kleide und danach im ewigen Lichtkörper zu machen, und das kann ihrem menschlichen und seelischen Bewusstsein zum schnelleren Reifen verhelfen. Der Sterbevorgang eines Menschen im Alter beginnt schon mehrere Jahre vor seinem Ableben. Eine geistig erwachte, ziemlich lichte Seele, von der der Gottesgeist zuerst berichtet, bereitet mit der göttlichen Hilfe alles vor, um sich langsam mit ihren Energien aus ihrem physischen Körper herauszuziehen. Sie ist in ihren Lichtpartikeln energetisch eng mit ihm verbunden. Da sich ihr Mensch in einem höheren Bewusstsein und höherer Schwingung befindet, kommuniziert sie rege mit dem Zellenstaat, und das bedeutet, dass sie die vielen Zellverbände, die im physischen Körper verschiedene Aufgaben erfüllen, von ihrem Vorhaben informiert. Damit der physische Körper weiterhin lebensfähig bleibt, nimmt sie ganz langsam und vorsichtig, Zug um Zug, die Lebenskräfte aus ihm heraus. Sie sieht schon vorher nachts vom Gottesgeist in Bildern, bevor sie die Phase zum Übergang ins feinstoffliche Jenseits einleitet, welche Möglichkeiten ihr noch zur Verfügung stehen, um einigermaßen erträglich, das heißt, ohne größere Schmerzen und Plagen im physischen Körper verbleiben zu können erreicht ihr physischer Körper die Lebensphase, in der ihr das menschliche Leben, an dem sie über ihren Körper teilnimmt und auch ertragen muss durch physische und psychische Leiden, Mühen und Entbehrungen nicht mehr lohnenswert erscheint, dann bittet sie nachts den Gottesgeist in ihrem Wesenkern um weitere Auskunft. Das kann sie aber nur, wenn es ihr schon möglich ist, das hochschwingende göttliche Lichtwort in Bildern zu empfangen. Doch wenn sie noch nicht ganz so hoch schwingen kann, aber schon gereift ist, dann wendet sie sich nachts in herzlicher Bitte an Gott, damit er ihr über reine himmlische Wesen in direkt Auskunft gibt, was im Moment für sie und ihren Menschen der göttliche Wille ist. Sie weiß inzwischen von den himmlischen Lichtboten, dass Gott zuerst alles für sie im physischen Körper einleitet, damit sie es beim Übergang in die jenseitigen feinstofflichen Bereiche leicht hat. Die vorrangige Hilfe erhält die Seele deshalb weil sie das ewige Leben besitzt bzw. unsterblich ist. Der Gottesgeist wird sie niemals zum Verbleib im energielosen und von Schmerzen geplagten Körper drängen, weil er ihren freien Willen immer respektiert. Die Seele hat die volle Entscheidungsfreiheit, das heißt, sie bestimmt wie lange sie noch im physischen Körper bleiben möchte. Das ist unsere himmlische Freiheit, in der wir ewiglich leben. Hat der Körper so weit abgebaut? dass die Seele keine erträglichen Lebensmomente mehr erleben kann, dann beginnt sie sich energetisch langsam oder manchmal sehr schnell aus ihrem Körper herauszuziehen, und dies geschieht folgendermaßen, wenn sich der Mensch im kurzen Tiefschlaf befindet, dann wirkt eine geistig reifere Seele in ihrem physischen Körper. Sie schaut sich mit der Hilfe Gottes in ihrem physischen Körper um, das heißt, sie geht systematisch die Körperteile und Zellen durch und sieht und erkennt dann, welche Zellen aus Energielosigkeit nicht mehr imstande sind sich zu teilen bzw. zu erneuern, um das menschliche Leben weiter aufrecht zu erhalten bzw. im bewahrenden kosmischen Leben verbleiben zu können. Sie weiß sofort, wenn es keinen Sinn mehr hat diese aus ihrem seelischen Energiepotenzial weiter zu stützen, weil ihr dies viele kostbare Energien kosten würde. Sie wusste schon vor Beginn ihres Lebens im physischen Körper, vor der Einverleibung in einen Säugling dass die Fallwesen in den Genenprogrammierungen bzw. Funktionsinformationen nur für ein kurzes Leben, das heißt, bis ca. 100 Jahre eingespeichert hatten. Diese wussten schon lange, dass ihre seelische Lebensenergie, die sie bei der Teilung der Schöpfung vom universellen Liebegeist aus der Urzentralsonne auf eine vorbestimmte Äonenzeit für ihr Leben außerhalb des Himmelreiches als Vorschuss bzw. Eigenkapital für einen selbstverantwortlichen sparsamen Haushalt erhielten und die sie im Inneren selbst um den Wesenskern speicherten, fast verbraucht ist. Deshalb wollten sie sich mit ihren noch vorhandenen wenigen Lebensenergien den Gefallen tun und möglichst oft in verschiedenen Körpern leben, um dadurch ihre abartigen Wünsche, die nichts mit dem himmlischen Lebensprinzip gemeinsam haben, in dieser und anderen feststofflichen Welten ausleben zu können. Ihre Lebensspeicherungen in den Genen Worin unter anderem Speicherungen für ein kurzes Leben enthalten sind, steuern das Zellsystem des Menschen. Würde eine weit gereifte Seele aus einem bestimmten Grund vorhaben, den Aufenthalt im physischen Körper um viele Jahrzehnte oder gar um Jahrhunderte zu verlängern, dann müsste sie zur Umprogrammierung das ganze immense Speichernetz in den Genen Stück für Stück durchgehen, um die Lebenszeitspeicherung der früheren Erschaffer des Menschen, ehemalige tiefgefallene Seelen, zu finden. Dann müsste sie auch das ganze genetische Steuerungssystem mit völlig neuen Daten versehen, weil jede Geninformation mit allen anderen Genen zusammenwirkt bzw. diese ein geniales, gut funktionierendes Netzwerk von Daten und Funktionsvorgängen im Körper bilden und danach die Zellen steuern. Wie ihr daraus ersehen könnt, wäre es einem Wesen unmöglich, in der kurzen nächtlichen Tiefschlafphase ihres Menschen eine Umprogrammierung auf ein langes menschliches Leben vorzunehmen. Außerdem hat eine einverleibte Seele durch ihre ständige menschliche Niederschwingung keine Möglichkeit, einen großen Überblick über kosmische Gesetzmäßigkeiten und fein- sowie feststoffliche Atome und deren Funktionsprogramme zu erhalten. Deshalb ist es einer Seele nicht möglich, eine gravierende genetische Veränderung im Körper vorzunehmen, wie zum Beispiel ihr Leben im Körper zu verlängern. Würde eine lichtvolle Seele dieses irrsinnige Vorhaben realisieren wollen, dann würde sie dabei immense Lebensenergien verbrauchen, die ihr dann zur himmlischen Rückkehr fehlen. Doch so eine überflüssige Maßnahme hat der Gottesgeist noch nie mit seinen Kräften unterstützt und wird so etwas auch in der Zukunft niemals befürworten, weil er in das Lebenssystem der eigensüchtigen, jedoch freien Fallwesen nicht eingreifen darf, die sich ein kurzes Leben mit unzähligen wiederkehrenden Einverleibungen gewünscht haben. Die Programmierungen der einstigen tief gefallenen Wesen zur Aufrechterhaltung des menschlichen Lebens – dies geschah vor vielen Äonen kosmischer Zeit – sind in den Genen und Zellsystemen weiterhin aktiv, weil sich diese immer über das menschliche Erbgut übertragen. Das himmlische Freiheitsgesetz erlaubt es nicht, ohne die Zustimmung aller abtrünnigen Fallwesen in ihr Leben einzugreifen. Darüber ist vor der Teilung der Schöpfung auf vorbestimmte Äonen von allen Schöpfungswesen demokratisch abgestimmt worden, und daran halten sich der Gottesgeist und wie himmlische Wesen. Was geschähe, wenn der Gottesgeist die Lebensprogramme im physischen Körper auf ein langes menschliches Leben umprogrammieren würde? Wahrlich, die uneinsichtigen Fallwesen würden sich noch weiter in ungesetzmäßige Lebensweisen verstricken und durch immense Schwerstbelastungen bestände für sie keine Möglichkeit mehr selbstständig und frei zu ihrem himmlischen Ursprungsleben zurückzufinden. Die kosmische Tragik der abtrünnigen himmlischen Wesen würde kein Ende nehmen, deshalb ist es gut so wie es ist. Wir himmlische Wesen beobachten besorgt die weltbezogenen Menschen und ihre erdgebundenen Seelen. Sie inkarnieren sich immer wieder aus verschiedenen Motiven und kehren nach dem irdischen Leben noch massiver seelisch belastet ins Jenseits zurück. Und das hört nicht auf weil sie nur noch auf das materielle Leben ausgerichtet leben wollen. In der Vollmaterie fühlen sich stark belastete Seelen sehr wohl. Das liegt daran, weil in ihnen aus vielen früheren Lebensspeicherungen bestimmter Lebenssituationen vorliegen, worauf sie wieder zurückgreifen können, wenn sie in Schwierigkeiten sind oder zum Beispiel einer Berufsrichtung nachgehen wollen. Deshalb haben sie es viel leichter im Erdenleben als ihre Geschwister vom Heilsplan nur wenige Einverleibungen haben und deshalb weniger Erfahrungen mit der Überwindung von Schwierigkeiten besitzen. In unzähligen Einverleibungen kurz nacheinander wurden sie durch grausame Kampfhandlungen abgestumpft und herzenskalt. Das bedeutet, dass ihre Gefühlswahrnehmung ständig abgenommen hat und dadurch auch ihre Schmerzempfindlichkeit, so dass sie körperliche Schwächen Krankheiten oder Schicksalsschläge gut wegstecken können bzw. ihr Leid durch ihre innere Abgestumpftheit ziemlich gut ertragen, was aber feinfühlige Menschen in einer Schmerzphase nicht von sich sagen können. Die stark umhüllten Seelenpartikel einer niedrig schwingenden, stumpf gewordenen Seele können keine feinen Empfindungen und Gefühle mehr wahrnehmen. Dieser Zustand überträgt sich im Laufe des menschlichen Lebens immer mehr auf die Zellen des Körpers in dem sie vorübergehend wohnt. Das führt dazu, dass der Mensch von innen nicht mehr imstande ist, hohe Lichtschwingungen und zarte Gefühle aus dem seelischen Herzen eines anderen aufzunehmen und zu verspüren, geschweige denn sie weiterzugeben. Das ist aus unserer himmlischen Sicht eine große Tragik, die wir und der Gottesgeist im Moment nicht abändern können, weil wir nicht in die Freiheit eines Wesens eingreifen dürfen. Wer sich von euch geistig weiterentwickeln konnte und feinfühlig wurde, der bedauert es sehr, dass er immer wieder groben und herzenskalten Menschen begegnet, mit denen er nicht warm wird, weil sie seine Herzlichkeit und Wärme, die er gerne weitergibt, völlig missverstehen und diese nicht erwidern können. Das ist eine schmerzliche Tatsache für die Menschen, die sich nach gleichgesinnten herzlichen und sanften Menschen sehnen, doch es schwer haben solche zu finden. Denn nur wenige Menschen haben eine hochschwingende Seele, die aus dem himmlischen Sein ausging, um im Heilsplan Gottes zu wirken bzw. in der niedrigen Schwingung der Fallschöpfung durch ihr hellleuchtendes Wesen das göttliche Licht den tief gefallenen Wesen zur Lebensorientierung und himmlischen Rückkehr zu übertragen. Nun, der Gottesgeist empfiehlt euch nicht zu verzagen und nicht davon abzulassen, so ihr feinfühlig geworden seid euch nach gleichgesinnten Menschen umzuschauen und nicht zu resignieren, wenn ihr diese nicht auf Anhieb findet. Bringt eure Herzensbitte immer wieder dem Gottesgeist in eurem Inneren hin und irgendwann werdet ihr mit großer Freude herzlichen Menschen begegnen, die mit euch gut harmonieren bzw. eine Herzensfreundschaft pflegen möchten, in der die Wesensfreiheit immer beachtet wird. Wartet zurückhaltend ab, wenn ihr einmal einem herzlichen Menschen begegnet ob er für eine neue Freundschaft offen ist, denn manche haben schon herzensgute Freunde um sich und wären mit weiteren Auszeitgründen mit der Kommunikation überfordert. Deshalb rät euch der Gottesgeist, solltet ihr herzlichen Menschen begegnen, von denen ihr spürt, dass sie in ihrer Lebensweise bzw. mit ihrem Bewusstsein gut zu euch passen könnten, dann verhaltet euch zurückhaltend und dringt niemals bedrängend in ihr Leben ein sondern wartet ab und haltet weiter euer Herz für sie spürbar offen und das schon bei kurzen Begegnungen und Gesprächen. Sollte es einmal zu einem engeren herzlichen Kontakt kommen, dann freut euch über diese Gegebenheit, da ihr ehrliche, herzensgute Menschen auf dieser Welt gefunden habt, so wie ihr es seid, die aus himmlischer Sicht schwer zu finden sind, wie eine Nadel im Heuhaufen. Nun, wie geht eine geistig reife Seele vor, wenn sie merkt, dass es keinen Sinn mehr hat weiter in ihrem physischen Körper zu bleiben, weil ihr gebrechlicher Mensch höheren Alters durch seine Energielosigkeit und vermehrte Leidphasen keine Lebensfreude mehr hat und sie mit ihm gemeinsam keinen Lebenssinn mehr findet? Sie bittet den Gottesgeist um Hilfe und diese wird ihr auch gewährt. Mehrere freiwillig helfende himmlische Wesen beginnen in der Nacht, wenn der Mensch tief schläft, mit der Seele weitreichende Maßnahmen vorzubereiten wie sie am besten den Rückzug aus ihrem physischen Körper vornehmen kann, da es mehrere Möglichkeiten gibt, von denen ihr noch nichts wisst, weil ihr keinen Einblick in das unsichtbare jenseitige Geschehen habt. Das baldige Geschehen bzw. das endgültige Hinausschlüpfen aus ihrem physischen Körper speichert die Seele in Bildern, die ihr übermittelt wurden. Durch die neue innere Übersicht beginnt sie zuerst systematisch die zweipoligen Energien an denen sie vordergründig interessiert ist, aus den Körperteilen und einzelnen Zellen langsam herauszuziehen. Damit der Körper nicht sofort sein Leben beendet, beginnt sie mit kleinen Schritten. Dieses langsame Vorgehen wählt eine geistig reife Seele deshalb, weil sich ihr dabei die Möglichkeit bietet, jede einzelne vergangene Lebensphase in ihrem Körper kritisch aus ihrem Bewusstsein und mit Hilfe der Gotteswesen unter die Lupe zu nehmen. Das verhilft ihr in den jenseitigen Bereichen viel schneller die kosmischen Gesetzmäßigkeiten zu verstehen und noch dazu schon im Voraus etwas über ihren vorbestimmten Rückweg ins Himmelreich zu erfahren, den der geniale Liebegeist genau auf ihr momentanes Bewusstsein abgestimmt hat und ihr durch die himmlischen Lichtwesen übermittelt. Nun entzieht sie Nacht für Nacht den Zellen Zellenmeer zweipolige Kräfte. Diese sammelt bzw. speichert sie in ihren Lichtpartikeln um mehr Lichtenergien zu erhalten. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, dann beginnt sie auch die einpoligen Negativkräfte, die unzählige dunkle Speicherungen aus ihrem Leben enthalten, durchzuschauen. Dann zieht sie nach und nach einzeln die enthaltenen Negativenergien mit ihren Gedanken heraus und bewegt diese über ein winziges Lichtband zu ihrem Wesenskern, worin der Gottesgeist im Mikrokosmos lebt und die niedrig schwingenden einpoligen Negativkräfte mit einem positiven Lichtstrahl umwandelt. Doch sie kann nur dann so vorgehen, wenn ihr im physischen Körper noch genügend Zeit dazu übrig bleibt. Die meisten inneren Menschen haben noch nichts davon gehört dass außerdem Ober- und Unterbewusstsein ebenso die einzelnen Zellverbände Speicherungen vom menschlichen Leben aufnehmen können. Dieses Speichern geschieht jeden Augenblick eures Lebens und endet erst dann, wenn der Körper bzw. der Zellenstaat keine Energien mehr zur Verfügung hat, um eine neue Speicherung aufzunehmen. Das menschliche Gehirn sendet jede Regung, jeden Gedanken und jedes Wort bzw. jede Sinneswahrnehmung auch an die einzelnen Zellverbände zu ihrer Bewusstwerdung weiter. Sie nehmen die Übermittlungen ausnahmslos, jedoch eingeschränkt auf, das heißt, sie können nur das verstehen, was in ihrem kleinen Bewusstsein als Genspeicherung zum Erfassen vorliegt, mehr aber nicht. Die Zellverbände kommunizieren stets rege miteinander bzw. tauschen sich Informationen aus. Sie haben auch ein gut funktionierendes Erinnerungsvermögen, das es ihnen zusammen ermöglicht, eine menschliche Regung sinngemäß richtig zu verstehen und wenn es für ihren kleinen Zellverbund erforderlich ist, selbstständig für sich Vorkehrungen zu treffen und Maßnahmen einzuleiten. In jedem Zellverbund sind Speicherungen enthalten, die ihm der Mensch im Laufe seines Lebens automatisch übertrug, weil ab dem ersten Lebensmoment eines Säuglings seine Zellen vom genetischen Steuersystem so programmiert wurden. Ähnlich geschieht dies bei eurer Seele, die aus feinstofflichen, verschiedenartigen himmlischen Atomen besteht, die ein kleines kosmisches, erweiterungsfähiges Bewusstsein haben und von ihr jede Regung und jedes Erlebnis speichern aber auch alles vom menschlichen Leben, weil sie mit ihrem Menschen bzw. mit seinem Bewusstsein über energetische Fäden verbunden ist. Wie ihr daraus ersehen könnt, befinden sich nicht nur im menschlichen Ober- und Unterbewusstsein die Lebensspeicherungen sondern auch in den einzelnen Zellverbänden. Davon gibt es unzählige, die das gesamte Körpersystem des Menschen bilden und nach genetischen Vorgaben das Leben im Menschen regulieren und es aufrechterhalten. Deshalb ist es für eine weit gereifte Seele, die ihr Leben im Körper langsam beendet, sehr wichtig diese Zellverbundspeicherungen mit der göttlichen Hilfe noch durchzuschauen und manche Lebenssituationen zu löschen, die sie beim endgültigen Verlassen ihres Körpers stören könnte. Wahrlich, eine auf Gott ausgerichtete Seele verhält sich deshalb so, weil sie am Ende in ihrem physischen Körper keinen Kontakt mit den Negativspeicherungen ihres Lebens mehr in den Zellen haben will. Wenn sie sich endgültig vom Körper löst und ins Jenseits übergeht, das heißt, in dem Moment wo sie aus dem leblosen Körper schlüpft und das Lebensenergieband durchtrennt, könnten unter Umständen die Negativspeicherungen in den Zellen noch massiv negativ auf sie einwirken und schmerzlich treffen, doch damit will sie nichts mehr zu tun haben. Die Seele weiß, dass sie noch mit manchen Fehlern bzw. Speicherungen behaftet ist, die ihr früherer Mensch mit ihr zusammen nicht erkannte und bereinigte bzw. sein unschönes Verhalten nicht veränderte. Dies sind Lebens- und Verhaltensweisen bzw. Charakterzüge, die das unpersönliche himmlische Lebensgesetz der reinen Wesen nicht enthält, und deshalb sind sie ungesetzmäßig. Es ist nämlich möglich, dass die Seele beim Verlassen ihres Körpers von den noch vorhandenen, ungelöschten negativen Zellspeicherungen berührt wird. Da diese noch eine kurze kosmische Zeitspanne zu den Seelenpartikeln ins Jenseits senden können, denn die menschlichen Zellen enthalten im Kern noch winzige Kräfte, obwohl das energetische Lebensband Seele-Mensch schon nicht mehr existiert. Wenn eine weit gereifte Seele nach dem Lösen vom Körper noch negative Eindrücke aus dem irdischen Leben empfängt, dann weint sie im Jenseits bittere Tränen, weil sie sich durch die auf sie einstrahlenden negativen Bilder sehr schlecht fühlt und mitunter in starkes Selbstmitleid verfällt oder auch länger traurig in Schuldgefühlen verbleibt und dadurch für die Impulse des Gottesgeistes über himmlische Wesen blockiert bzw. nicht mehr für weitere einleitende jenseitige Vorgänge aufnahmefähig ist. Das ist ein sehr bedauerlicher Zustand für die Seele denn dabei verliert sie kostbare jenseitige Zeit bei ihrem Aufwärtsstreben zum himmlischen Lichtleben. Wahrlich, jede Seele nimmt nach dem menschlichen Ableben noch viele negative bzw. ungesetzmäßige Speicherungen ins Jenseits mit, die manchen Lichtpartikel umhüllt haben, so dass diese dann nur wenig Leuchtkraft enthalten und deshalb niedrig schwingen. Doch eine auf Gott ausgerichtete Seele versucht in aller Ruhe in den jenseitigen Bereichen ihre Partikel mit dem Gottesgeist durchzuforsten bzw. anzuschauen, um sie dann mit seiner Hilfe für immer abzulegen. Das heißt, sie bittet ihn herzlich, dass er aus ihrem Lebenskern die negativen Speicherungen mit seinen positiven Kräften umwandelt, wobei sie die negativen irdischen Lebensphasen, auch aus früheren Leben, nochmals anschaut und herzlich bereut. Den meisten von euch inneren Menschen ist schon manches aus Büchern und den Berichten einiger Sterbeforscher bekannt. Sie hielten sich länger in der Nähe von Sterbenden auf und notierten die einzelnen Vorgänge einer Sterbephase, die aber bei jedem Menschen etwas anders abläuft, weil das Bewusstsein jedes Menschen und jeder Seele verschieden ist. Ihre Absicht war es, sich selbst und den dafür aufgeschlossenen Menschen einen größeren Einblick zu verschaffen, was in einer Sterbephase wirklich passiert. Sie hofften in ihrem Inneren, dass ihnen durch die Erfahrung mit Sterbenden der Durchbruch gelingt, nämlich den so wichtigen Beweis zu erbringen, dass nach dem physischen Ableben die Seele weiterlebt, bzw. dass es kein Ende eines Wesens gibt und das geistige Potenzial, das sich der Mensch in vielen Jahren angeeignet hat, in einer anderen geistigen Lebensart weiter existiert. Durch ihre Arbeit glaubten sie neue Eindrücke vom jenseitigen Leben gewinnen und weiter vermitteln zu können, um damit endlich die menschliche Barriere der Unwissenheit zu durchbrechen und neue Lichtimpulse zum Umdenken zu setzen. Unter den Forschern befanden sich einige geistig gut orientierte Ärzte, Heilpraktiker und Krankenpfleger, die wertvolle Erfahrungen für geistig aufgeschlossene Menschen sammelten. Ihre Aufzeichnungen berichten von Sterbenden die bewusstlos oder in einer kurzen Wachphase waren und seltsame Äußerungen von sich gaben bzw. manchmal unerklärliche Selbstgespräche führten, einige Tage vor ihrem Herzstillstand. Sie vermuteten, dass es sich wahrscheinlich um die Rückschau der Seele in das vergangene Leben des nun dahin scheidenden Menschen handeln musste. Einige Forscher, die geistig aufgeklärt waren, lagen hierbei nicht ganz falsch, doch letztlich konnten sie die unsichtbaren Vorgänge im Menschen und in seiner Seele nicht beschreiben, weil ihnen dazu der Einblick in das unsichtbare feinstoffliche Leben und das Wissen um die menschlich-seelischen und geistigen Zusammenhänge fehlte. Wahrlich, eine geistig reife Seele, die viel höher schwingt als ihr ziemlich geschwächter Mensch, beginnt in der allerletzten Phase ihres irdischen Lebens, soweit es ihr möglich ist, im physischen Körper Ausschau nach dunklen negativen Lebensspeicherungen im menschlichen Ober- und Unterbewusstsein und in den Zellverbänden zu halten. Immer wieder schaut sie sich einzelne Lebensphasen in fortlaufenden Bildern aus ihrer irdischen Vergangenheit an, die sie wie in einem Film kurz eingeblendet schauen kann. Bei manchem Erlebnis hält sie mit einem Gedankenimpuls die Rückschau an, wenn sie zum Beispiel an einer Lebensphase noch wohlgefallen hat oder ihr unbewusste Lebensvorgänge sichtbar wurden die sie nochmals begutachten möchte. Dabei betrachtet sie ihren Menschen, in dem sie viele Jahre lebte, entsprechend ihrem Reifegrad bzw. Bewusstsein aus neutraler Sicht. Diese Rückschau in ihr menschliches Bewusstsein bzw. ihre Zellspeicherungen nimmt sie deswegen in der allerletzten menschlichen Lebensphase vor, weil sie dadurch für ihr jenseitiges Leben mehr Übersicht erhält. Vor allem ist es für eine Seele auf dem Weg in die Lichtheimat wichtig was ihr Mensch bzw. sie mit ihm falsch gemacht hat und mit welchen unschönen Wesenszügen sie noch behaftet ist. Diese Orientierung am Lebensende nützt einer auf Gott ausgerichteten Seele sehr, denn dann kann sie in den jenseitigen Bereichen gleich mit der göttlichen Hilfe die Durchsicht beginnen, wo sie noch stark verpolt bzw. mit Ungesetzmäßigkeiten belastet ist. Doch jede hinübergegangene Seele verhält sich in den jenseitigen Bereichen anders, Deshalb kann euch der Gottesgeist nur annähernde Beispiele einiger Seelen schildern, die Gott in ihrem irdischen Leben herzlich liebten und eine rege Kommunikation mit ihm hatten und deshalb mit ihrem Menschen geistig weit reifen konnten. So eine Seele hat bereits im irdischen Leben die geistige Reife sehr weit erschlossen, weil sie sich schon von allen weltlichen Bindungen gelöst hat, denn nach dem Ableben des Menschen ist es sehr wichtig, dass die Seele keinen großen Bezug mehr zum weltlichen Lebenssystem hat. Das bedeutet, dass der Mensch in der letzten irdischen Zeit den inneren Impulsen seiner Seele mehr nachgehen, sich langsam von weltlichen und religiösen Organisationen lösen sowie von lauten weltlichen Darbietungen zurückziehen sollte, anstatt an ihnen durch sein Wohlgefallen festzuhalten. Hält er daran fest, dann ist die Folge davon, dass er durch weitere Speicherungen die magnetische Anziehung zu diesen noch unbewusst verstärkt. Er sollte sich auch nicht an Menschen klammern die ihm im Moment aus verschiedenen Gründen so sehr verehrenswert oder anziehend erscheinen, dass er glaubt, ohne sie nicht leben zu können. Solche Speicherungen bestimmen, ob die Seele sich bei der Trennung vom physischen Körper von der Erde magnetisch lösen kann oder von ihr festgehalten wird bzw. erdgebunden bleibt und es ihr deswegen nicht möglich ist, von den himmlischen Wesen in höhere Lichtbereiche mitgenommen zu werden, die dies so gerne tun würden. Bitte versteht diese kosmische Gesetzmäßigkeit richtig aus einer höheren Sicht, denn so mancher geistig unreife Mensch könnte die Aussage vom Gottesgeist bezüglich der menschlichen Ausrichtung missverstehen, weil er nun Angst hat, er könnte keine Lebensfreude mehr haben, wenn er sich vom weltlichen Geschehen weitgehend zurückzieht. Doch im Hintergrund zu leben und auf das himmlische Lebensprinzip ausgerichtet zu sein heißt nicht dass ihr ein weltlich interesseloses und inaktives Leben führen müsst, damit ihr ja nicht erdgebunden bleibt. Wahrlich, der Gottesgeist schreibt keinem Menschen oder jenseitigen Wesen etwas vor. Jedes Wesen kann frei bestimmen, was es im kosmischen Moment tun möchte. Doch der Gottesgeist kann ihnen das kosmische Gesetz des Magnetismus kurz erläutern und sie aufklären, damit sie ihr selbstverantwortliches leben, das sie mit dem Blick auf das himmlische ordnen wollen, auf die richtigen Gleise führen. Denn öfter erleben der Gottesgeist und die himmlischen Wesen bei einer gottverbundenen Seele, die sich vom physischen Körper löste, herzerschütternde Situationen, weil sie vom Gottesgeist über himmlische Lichtboden erfährt, dass sie sich von der Erde nicht lösen kann, weil in ihr noch viele Speicherungen aus der Welt aktiv sind. Die Überlagerung ihres Bewusstseins bzw. der Seelenpartikel mit weltlichen Speicherungen die noch eine starke magnetische Kraft zu dieser Erde aussenden, verhindern, dass sie mit uns, den himmlischen Lichtboten, aufwärts in höhere Lichtbereiche des Fallseins und den himmlischen Welten näher kommen. Die Seele hatte sich vor dem Ableben große Hoffnungen gemacht, von dieser dunklen Welt Abschied nehmen zu können, doch sie wusste nichts vom Magnetismusgesetz und dass die weltlichen Speicherungen wahrlich jede einzelne, mehr oder weniger ihr feinstoffliches Wesen magnetisieren das heißt, an die Erde binden können und ihr dadurch der Weg in höhere Lichtbereiche versperrt bleibt? Diese Tragik erleben die meisten Seelen aus den religiösen Bereichen, die von ihren geistlichen Führern, die ebenso kosmisch unwissend sind, jedoch Gläubige führen, darüber nicht aufgeklärt wurden. Darum bittet euch der Gottesgeist, euch Gedanken darüber zu machen, wo ihr noch starke weltliche Magnete habt oder zu überprüfen, mit welchen Menschen ihr euch stark verbunden fühlt und nach dem Leben ohne sie nicht leben wollt. Wenn davon etwas zutrifft, dann könnte das bedeuten, dass ihr nach dem menschlichen Ableben im feinstofflichen Lichtkörper weiterhin in der Nähe jener Menschen bleiben wollt, die ihr in eurem seelischen Bewusstsein nicht loslassen könnt, weil ein starker Magnetismus von euch zu einem geliebten Menschen geht. Und das bedeutet, dass eine Bindung zueinander besteht. Der Gottesgeist versteht die Menschen gut, wenn sie einen Menschen herzlich lieben und sich an ihn gewöhnt haben und auch die früher ins Jenseits gegangene Seele, die sich von dem geliebten Menschen nicht lösen kann und darüber sehr traurig ist, so dass beide unter der Trennung sehr zu leiden haben. Doch wer sich vorgenommen hat, auf dem kürzesten Weg ins Himmelreich zurückzukehren und schon auf Erden alles dafür getan hat, nämlich die Ausrichtung auf Gott und die Lichtheimat stets zu aktivieren und aufzufrischen durch seine herzliche Hingabe sich zu erkennen und zu veredeln, der sollte sich darüber Gedanken machen, wie er sich verhalten will, wenn er im Jenseits angekommen ist. Möchte er sich noch nach dem geliebten Menschen umschauen und neugierig wissen, was er wohl ohne ihn macht oder möchte er geradlinig nach den göttlichen Weisungen eine höhere Lichtstufe betreten? wo ihn neue noch herzlichere Wesen begrüßen. Dort besteht dann für ihn die Möglichkeit, einen zu seinem Bewusstsein passenden Partner für das Planetenleben kennenzulernen und mit ihm in einer harmonischeren Atmosphäre herzlich zusammenzuleben, bis er eine höhere geistige Reife erschlossen hat und es ihm möglich wird, die nächste Stufe aufwärts näher zum himmlischen Licht zu kommen bzw. wieder einen höheren Lichtplaneten zu betreten, von dem er angezogen wurde. So ein Verhalten wäre aus der himmlischen Sicht viel gescheiter als sich noch in dieser Welt nach dem ehemaligen Partner umzusehen und womöglich unsichtbar in seiner Nähe zu bleiben. Leider warten aus diesem Grund viele jenseitige Wesen, die schon länger entkörpert sind, auf ihre irdischen Geliebten, obwohl sie sonst keine magnetische Anziehung mehr zu dieser Welt gehabt hätten. Manche erdgebundenen Seelen die sich bei ihren ehemals Geliebten in der Wohnung aufhalten und ihnen auf Schritt und Tritt nachgehen, erleben manchmal Entsetzliches. Wenn nämlich der noch im Erdenkleid zurückgebliebene, den sie einst sehr geliebt hatten, einen neuen Partner kennenlernt und diesen mehr liebt als früher ihn. Das kann für eine erdgebundene, geistig unaufgeklärte Seele ein Schock sein. Bis sie sich im Jenseits davon erholt, können viele Äonen jenseitiger Zeit vergehen, weil die entsetzte Seele lange über das unerwartete Geschehen nachdenkt und sich immer wieder fragt, wie es nur möglich sein kann, dass sich der Geliebte nach ihrem Ableben zu einem anderen Menschen hingezogen fühlte, diesen noch mehr liebt und beide harmonischer Zusammenleben als sie zuvor mit ihm. Darum rät euch der Gottesgeist euch nicht an Menschen zu binden und jeden schon auf Erden freizulassen. Dann habt ihr es leicht in höhere jenseitige Welten zu kommen, weil ihr schon auf Erden alle Vorkehrungen dafür getroffen habt selbst frei zu sein und auch andere frei ließet. Da die meisten Menschen den Begriff Bindung nicht ganz verstehen können, versucht der Gottesgeist euch dies durch das Bewusstsein des Künders zu erklären. Nun, wenn der Mensch sehr an weltlichen Dingen hängt, wie traditionellen Geschehnissen, bestimmten Speisen oder besonderer Bekleidung, Haus und Garten, Familienangehörigen und dem Lebensgefährten, Freunden sowie an sportlichen, religiösen und weltlichen Organisationen und Vereinen und glaubt, ohne diese nicht mehr freudig leben zu können, dann ist durch die vielen Speicherungen der Gedanken, Worte und Tätigkeiten in ihm bzw. in seiner Seele eine massive Magnetkraft aufgebaut worden, die nicht zulässt, dass sich der Mensch ohne die erwähnten Bindungen in seinem Leben wohlfühlt. Seine Speicherungen übertrug der Mensch stets seiner Seele und wenn diese wieder ins Jenseits, ins feinstoffliche Leben eintritt, beginnen in ihr die magnetischen Speicherungen zu wirken, auf die sich ihr Mensch und auch sie gemeinsam ausrichteten. Das bedeutet, die Seele spürt in den ersten Momenten im Jenseits eine starke magnetische Anziehung zu ihrer früheren Ausrichtung, wird sogleich wieder magnetisch von der Erde angezogen und bleibt auf ihr magnetisch haften. Sie fühlt sich wieder dort wohl, wo sie einst im Menschen lebte. Die geistig unwissende Seele ahnt nicht, dass ihre magnetisch wirkenden Speicherungen der Grund für die starke Bindung zu dieser Welt sind. Sie glaubt irrtümlich, wenn es sich um eine geistig unaufgeklärte Seele handelt, die zwar gläubig war, aber kaum zu Gott betete bzw. keine Herzensresonanz zu ihm in sich erschlossen hat. Gott hätte ihr nach dem Ableben ihres Menschen die Möglichkeit gegeben weiterhin auf der Erde zu verbleiben. So ergeht es vielen Seelen, die sich im Erdenleben kaum oder gar keine Gedanken darüber gemacht haben, was mit ihnen nach dem physischen Hinscheiden einmal sein wird. Nun sind sie an diese Erde gebunden und schauen sich aus dem erdgebundenen Jenseits das Weltgeschehen an. Sie gehen weiterhin zu den traditionellen weltlichen und religiösen Festen und halten sich wieder mitten im Trubel unter ihren früheren bekannten Menschen auf oder sitzen als Zuschauer bei Sportveranstaltungen, die sie gerne besucht haben, weil sie einem Verein angehörten und die Mannschaft für ihre gute Leistung lobten oder auch kritisierten. Diese Speicherungen aus dem Erdenleben sind ihr geblieben und sie sehnt sich auch im erdgebundenen Jenseits nach den Sportveranstaltungen und Festen. Doch sie beobachtet die Menschen nun zurückhaltender, weil sie merkte, dass diese sie nicht sehen und hören können. Bei den Veranstaltungen sind auch viele gleich ausgerichtete Seelen anwesend, mit denen sie sich über die Gedankenkommunikation sehr rege unterhält. Ihr entgeht nichts aus dem Weltgeschehen und der Umgebung, in der sie früher lebte. Wahrlich, die jenseitigen Seelen, die erdgebunden geblieben sind, weil sie starke magnetische Speicherungen zu dieser Welt haben tauschen sich rege aus und nehmen auch an Fernsehsendungen teil, die sie mit ehemaligen Familienangehörigen oder Freunden anschauen, die noch einverleibt sind. Sie wissen genau was in dieser Welt geschieht. Sie versuchen diese oft mit eindringenden Gedanken zu steuern, welche Sendungen sie anschauen sollten, die sie früher auch gerne ansahen. So gearteten erdgebundenen Seelen geht es nicht darum, sich wieder neu zu inkarnieren, weil sie aus vielen Erfahrungen im physischen Körper wissen, dass es sehr schwer ist ein menschliches Leben zu führen, da der Mensch immer mühevoll seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Deshalb sind sie nicht mehr offen für eine erneute Einverleibung, aber können trotzdem mit gleichgesinnten Seelen das weltliche Leben genießen, jeder von ihnen auf eine andere Art, entsprechend ihrem Bewusstsein und ihrer Ausrichtung. Wer von euch diese Seelen schauen könnte, der würde erschrecken. Denn sie sind durch die vielen Einverleibungen energetisch geschwächt, und deshalb hat sich ihr früherer schöner himmlischer Lichtkörper verkleinert und sieht nun unansehnlich aus, aus der Sicht der himmlischen Wesen fürchterlich verunstaltet. Doch das macht ihnen nichts aus, Hauptsache ist sie können weiterhin in der Welt verbleiben und am weltlichen Trubel teilnehmen, auch wenn sie nicht mehr im physischen Körper leben. Wahrlich, eine Erdgebundenheit ist daran zu erkennen, wenn ein Mensch stets sehnsüchtig einer liebgewonnenen Lebensart nachgeht, von der er glaubt, sie wäre seine Erfüllung im Leben. Wenn der Mensch ein Hobby hat, das er sehr gerne ausübt, weil er daran viel Freude hat, dann sollte er sich, wenn es sich um einen himmlischen Heimkehrer handelt, ehrlich folgendes fragen, könnte er auch ohne sein Hobby erfüllt und freudig leben? Wenn er aus seinem Inneren spürt dass er das nicht könnte, dann handelt es sich um eine massive Bindung zu seinem Hobby und deshalb auch zur Erde, denn nur hier auf Erden in der Vollmaterie gibt es die Möglichkeit einem Hobby nachzugehen.